Das Interessante dabei war dann, dass man dann irgendwie schnell draufkommt, dass, dass man in Webinaren eigentlich fast noch oder oft noch mehr Möglichkeiten hat als, als in Präsenzkursen. Also zum Beispiel ist der, der begleitende Chat dabei, wo man gleich was verschriftlichen kann. Man kann Untertitel auch live in, in, in, in der Videokonferenz eingeben. Also das könnte zum Beispiel dann Menschen helfen, die die die die schlecht hören oder gar nicht mehr hören, dass man so ein Webinar live untertiteln kann oder man kann sich sogar Gebärdendolmetsch äh, mit mit dazunehmen und natürlich, dass es dass es keine keine Hürde äh, mehr gibt bezüglich des Ortes, ja man man darf ja nicht glauben, dass äh, nur weil irgendwas äh, vor Ort stattfindet, dass es dann gleich niederschwellig ist, weil der Ort kann unerreichbar sein oder oder die potenziell äh, Teilnehmenden können den, den Ort äh, aufgrund vielleicht äh, von körperlichen Einschränkungen nicht erreichen. Aber dennoch natürlich <lacht> haben Webinare andere Hürden. Also Das heißt, man, man, äh, man darf keine Angst haben vor, vor Technik und natürlich braucht man Computer oder Smartphone oder Tablet.